Das Rügener Inklusionsmodell Beim Rügener Inklusionsmodell handelt es sich um ein Forschungsprojekt einer Arbeitsgruppe der Universität Rostock unter der Leitung von Prof. Dr. Bodo Hartke. Die zentrale Frage des Projektes lautet, wie muss die Grundschule gestaltet werden, damit Kinder mit Entwicklungsschwierigkeiten in den Bereichen Lernen, Verhalten und Sprache erfolgreich gemeinsam mit allen anderen Kindern unterrichtet werden können. Das Ergebnis der Überlegungen wurde zu einem neuartigen Beschulungskonzept zusammengefasst, dem Rügener Inklusionsmodell. Dieses Modell wird seit dem Jahr 2010 in allen öffentlichen Grundschulen der Insel Rügen umgesetzt. Das Rügener Inklusionsmodell verfolgt dabei zwei wesentliche Ziele. Zum einen soll dem Entstehen von Schwierigkeiten in den Bereichen Lernen, Verhalten und Sprache vorgebeugt werden. Zum anderen sollen Kinder, welche dennoch Schwierigkeiten in den Bereichen Lernen, Verhalten und Sprache zeigen, erfolgreich in den Klassenverband integriert werden. Durch diesen Film möchten wir Ihnen zeigen, wie diese anspruchsvollen Ziele im Rahmen des Rügener Inklusionsmodells erreicht werden sollen. Grundlage des Rügener Inklusionsmodells bildet ein Konzept namens Response to Intervention, abgekürzt RTI. Dabei handelt es sich um einen in den USA seit den 80er Jahren erforschten Ansatz. Übersetzt heißt RTI so viel wie Reaktion auf den Unterricht bzw. auf die Förderung. Grundeinnahme dabei ist, dass der Unterricht kontinuierlich professionell an die Lernvoraussetzungen und aktuellen Leistungen der Schüler angepasst werden muss. Der Frage, inwieweit man diesen Ansatz auch im deutschen Schulsystem anwenden kann, wird an der Universität Rostock in Kooperation mit den öffentlichen Grundschulen der Insel Rügen nachgegangen. Studien haben gezeigt, dass es in jeder Klasse ca. 15 bis 20 Prozent Kinder gibt, die trotz aller Bemühungen Schwierigkeiten beim Erreichen der Lernziele aufweisen. Diese Kinder können nachweislich von zusätzlicher Förderung profitieren. Ein kleiner Teil dieser Kinder weist so massive Schwierigkeiten auf, dass die zusätzliche Förderung besonders intensiv gestaltet werden muss. Studien belegen, dass dies ca. 2 bis 5 Prozent der Kinder einer Schulklasse betrifft. Demnach ergeben sich also drei Ebenen der Förderung mit zunehmender Intensität. Diese Mehrebenenprävention ist eine Grundlage der Arbeit im Rügener Inklusionsmodell. Schauen wir uns die pädagogische Arbeit auf den Ebenen etwas genauer an. Die Ebene 1, also der Klassenunterricht, muss qualitativ hochwertig sein, damit möglichst alle Kinder davon profitieren und um Lern-, Verhaltens- und Sprachschwierigkeiten vorzubeugen. Dieser präventiv ausgerichtete Unterricht ist vor allem durch ein hohes Maß an Zielgenauigkeit und Differenzierung gekennzeichnet und wird im Wesentlichen durch die hierzu fortgebildete Grundschullehrkraft gewährleistet. Kinder mit Schwierigkeiten werden zusätzlich auf der Ebene 2 in Kleingruppen gefördert. Diese Kinder werden als Non-Responder bezeichnet. Sie zeigen also nicht die erwartete Reaktion auf den Unterricht. Verantwortlich für die Förderung auf der Ebene 2 ist ebenso die Grundschullehrkraft. Ein Sonderpädagoge steht jedoch auf Förderebene 1 und 2 beratend zur Seite. Wichtig ist dabei, dass die Förderung auf Ebene 2 die Maßnahmen auf der Ebene 1 nicht ersetzt, sondern ergänzt. Die Kinder die besonders große Schwierigkeiten in den Bereichen Lernen, Verhalten oder Sprache aufweisen und nicht im erwarteten Ausmaß von der Förderung auf der Ebene 2 profitieren, werden zusätzlich auf Ebene 3 gefördert. Dies geschieht in der Regel in Einzel- oder Kleingruppenarbeit, die durch einen Sonderpädagogen angeleitet wird. Wichtig ist hierbei, dass die Förderung auf Ebene 3 die Maßnahmen auf der Ebene 1 und 2 nicht ersetzt, sondern ergänzt. Im Rahmen des Rügener Inklusionsmodells wird besonderer Wert auf die Auswahl der eingesetzten Methoden und Materialien gelegt. Diese müssen sich als wirksam erwiesen haben. Was heißt das konkret und wie weiß ich, welche der vielzähligen Lehr- und Fördermethoden sowie Materialien wirksam sind? Es gibt viele verschiedene Materialien auf dem Markt und jeder Verlag preist seine als die effektivsten an. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist der Nachweis der Wirksamkeit des jeweiligen Materials und der dahinterstehenden Konzepte und Methoden durch wissenschaftliche Studien. Zeigen die Befunde, dass durch bestimmte Konzepte und Methoden bzw. Lehr- und Lernmaterialien positive Effekte erzielt werden können, spricht man von evidenzbasierten Methoden und Materialien. Für jedes Fach und jede Klassenstufe sind durch die Lehrpläne bestimmte Lernziele definiert. Daraus und durch Erfahrungswerte ergeben sich Richtwerte, durch die geprüft werden kann, ob alle Kinder auf dem richtigen Weg sind, die Lernziele der Klassenstufe zu erreichen. Im Rügener Inklusionsmodell werden dazu verschiedene, regelmäßig einsetzbare Kurztests, ähnlich einer Klassenarbeit oder einer täglichen Übung verwendet. Aus den Ergebnissen lassen sich dann Lernverläufe abbilden, anhand derer man schnell erkennt, ob ein Kind zusätzliche Förderung benötigt oder nicht. Zum Beispiel zeigt Luise einen ansteigenden Lernverlauf, der durchweg über der Richtlinie liegt. Sie benötigt keine zusätzliche Förderung. Das heißt, sie reagiert gut auf den bisherigen Unterricht. Sie ist ein sogenannter Responder. Moritz' Lernverlauf liegt deutlich unter der Richtlinie, und zeigt dazu nur einen geringen Anstieg. Er benötigt unbedingt zusätzliche Förderung, um die Lernziele der Klassenstufe zu erreichen. Das heißt, er reagiert nicht wie gewünscht auf den bisherigen Unterricht und die Förderung. Er ist ein sogenannter Non-Responder. Ein weiterer wichtiger Aspekt im Rügener Inklusionsmodell stellt die systematische Zusammenarbeit aller Beteiligten dar. In regelmäßigen Teamsitzungen werden die Beobachtungen von Lehrkräften, Sonderpädagogen, der Schulleitung sowie den Eltern zusammengetragen und über die Lernfortschritte der Schüler mit Schwierigkeiten beraten. So entsteht ein umfassendes Bild über die schulische Situation des Schülers, auf dessen Grundlage zukünftige Förderziele und Fördermaßnahmen bestimmt werden können. Das Rügener Inklusionsmodell kennzeichnet sich also im Wesentlichen durch die vier beschriebenen Elemente der individuellen Förderung auf mehreren Ebenen, der Mehrebenenprävention, dem Einsatz von evidenzbasierten Methoden und Materialien, einer regelmäßigen Lernverlaufsdokumentation und einer systematischen pädagogischen Kooperation. Durch die systematische Verbindung dieser Kernelemente soll jedes Kind im Rügener Inklusionsmodell entsprechend seiner individuellen Lernausgangslage und seiner persönlichen Lernfortschritte so gefördert werden, dass eine gemeinsame Beschulung aller Kinder in der Grundschule möglich wird, sonderpädagogischem Förderbedarf vorgebeugt wird und Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf optimal gefördert werden. Basis der Rügener Arbeit ist neben dem dargestellten Konzept ein umfassendes Fortbildungsprogramm. Für weitere Informationen zum Rügener Inklusionsmodell besuchen Sie unsere Website unter der Adresse www.rim.uni-rostock.de.